Okay, das dann mach du. also der wir, wir sind uns einig, dass ich das nicht kann. <lacht> <lacht> das reicht mir schon. Das ist der, der gemeinsame Nenner, ja? Tom macht's äh, nicht. Äh, das, das würde mir schon reichen an der Stelle. Absolut. Absolut. Ich weiß. Der Oder Max. Hupst. Nein, Hupst. Nein, dann bin ich neidisch. muss Max sein. Bring coolen Hahn. Also, ich finde Max auch am coolsten. Ihr beide seid ja nicht die cool Boys und Girls jetzt und ich ja, bin so ein bisschen der, der trotzdem mit darf. Du, du, du. <lacht> Ach komm, den lassen wir jetzt nicht da rum. Der arme Kerl, guck ihn dir doch an, gestraft genug, kommt, den nehmen wir trotzdem mit. Ich, ich nehme mal mit, dass du auch mal was erlebst, weißt du? Ja, ja, Pete. <lacht> Pete darf auch mit, so nennen wir es. Okay. Nice. -fruit It's a das ist für von ist ein Stoff. Stoff. <lacht> <lacht> Einmal morning, is 20, 1990. Is news. Da wart ihr noch gar nicht Wir geboren, geboren ihr beiden. Report. Doch, ich <lacht> schon. <In April. lacht> Aber ein... Oh, ich wollte gerade sagen, ich stand nicht ganz falsch. 50% reicht mir. Echt, du bist ja auch schon über 30, Anne? Du siehst so jung aus, 32. Also, Anne ist uralt. Wow. Ist, weißt du, du kannst das eigentlich nicht so bringen, Mann. Das, das ist erstmal nicht nett für sie, aber für mich ist es quasi katastrophal so gerade. Leute, Story, ja. Oh mein Gott, ich will die Dinger essen. Sorry. Was? Du willst die Ameise essen? Diese Popstar. Ja, Denke ich immer nur an Pops, du. <lacht> Unglaublich. Pops, Pops, Pops. Also wir sind, wir sind, jetzt, wir sind verschollen jetzt, ja. Wir are missing okay. in the Vorgarten. Ich kenne mich. Ich, ich habe das, hab das Spiel auch noch nie gespielt. Mir auch nicht. Ja nur ich ein bisschen. So also, grob, weißt du, was es geht? Anne werde ich nicht erdern. Grob weißt du es? Kein Boah, wow, meine Qualität ist richtig scheiße. Was ist da los? Warum? Hm. Vielleicht mal nachjustieren. Airdroppen. <lacht> <lacht> <lacht> Holen wir uns die awm oder und dann geht's los. Alter, so machen wir das. <lacht> süß, der Sound war süß. Unabhängig voneinander, oder? Sind wir alle unterschiedlich gelandet? Nee, wir sind alle am selben Platz. Ah, da seid ihr. Hallo! Oh wow. Also voll wummschweißen. Okay, ich muss erstmal kurz die Settings nochmal. Ja, ich auch. Sensitivity runterstellen auf Null, ey. Mausempfindlichkeit. Was hast du, Walle? Ähm, ich guck gerade, Mausumfindigkeiten. Machen wir mal auf 10, mal gucken. Das ist besser. 15 Wir wissen Ach, nicht, was passiert ist mit uns, oder? Hm. 10 ist gut. Aber ich bin irgendwie auf 60 FPS. Ist das limitiert hier, oder was? Ich, ich habe 100... Nee, das ist am Anfang limitiert, das musst du einstellen, ja. 120 limitiert was, Limit Bildwiederholungsrate 120 hm. Hey ein common example of the ferocity family What? Bin ich Englisch? Weil ich das wow. mhm. Ich gerade klug geschissen, ich habe ja aus ich habe instinktiv Du bist ein Klugscheißer, das ist dir klar toll. Du, du bist du bist nee, der Peak, du bist instinktiv den den den genommen, der zu, am besten zu mir passt, ohne zu wissen, was es geht. Hä? <lacht> Alter Okay, also, wir Da müssen wir jetzt hin. Alter, oh, da ist hier ein T-Rex oder was gelaufen. Da piept's. Ähm, wir sollten uns nicht so da. Ui, was, was ist denn das für eine? Ein Rüsselkäfer. Oh, komm mal, warte mal, was hast du Was hast du gefunden? Wer denn? Wieso findest du da und Sachen? Bei mir ist besser dauernd angezogen. Na, schau mal, hier sind. Guck mal am Boden, da kannst du manchmal hingucken und dann ist es so umrandet und dann kannst du Sachen sammeln. Ich hab nur ah. gesammelt. <lacht> oh, man kann zwischen. Man kann okay. auch boxen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ähm. Spielt ihr First Person oder Third Person? Ich hab auch bin gerade auf Third Person gewechselt. Wie kann man das nochmal wechseln? <lacht> ähm, mit U. Uh. U. Uh. uh, da sehe ich meine coole Legends. Fällt mir. Benötigt Hackwerkzeugen, The solitary ant. One of a hundred thousand mindless drones. No hopes, no dreams. Well, das ist eine Ameise! Hallo Ameise! Hallo! Oh mein Gott, man kam im Stein! Oh, ich hab pure Wissenschaft was freigeschaltet. Gieselsperr und. Ich, ich, ich hab mit dem Stein was gesehen, ich, ich getötet. Ach nee, jetzt! Okay. <lacht> ich hab die Ameise! Ist so. Ich kill die Walle! Und die hält weg! Hinterher! Papier, du Ameise! <lacht> Ähm, ich kann ja, nicht so schnell rennen. Ich, ich gehe mal in der Zeit weiter hier was Dings ja, Egal, oh. die ist zu schnell. Du kannst werfen. Analysiere mit R, mit R, was mit R du kannst, so kannst du haben. werfen. Oh. Hast du mich jetzt gerade... Nee, ich habe nur in die Richtung geworfen. <lacht> ich habe oh, ah. Becky. Ah, man kann Pilze essen. Das ist cool. Also wie hoch hüpf ich denn, sag mal. Du nee, hast zum... ja vorhin auch ich was analysieren. So. ne? Finde ein Stück Wasser. Oh mein Gott, ich muss trinken. Sterbe sonst. Ähm. Ja, ich Am Anfang war irgendwie eine Pfütze. Soll ich schon Tipps geben oder noch nicht? Nee, noch nicht. Okay. okay. Ja, wahrscheinlich ist es nicht gut, wenn wir das einfach so ist trinken. Das? Hier ist eine Pfütze. Neue Idee. Ekliges Wasser trinken. Ich weiß nicht, wie. Ob... Die trinkt mal. Das nicht mehr. Da, ich, ich bin Pete. <lacht> ich probiere sowas einfach mal. Ah. Rüsselkäfer. Ja, fight ihn. Sehr gut. Rüsselkäferfleisch. Echt, du hast Fleisch bekommen? Ich hab. Ach doch, ich hab auch mhm. Fleisch gehabt, ja. Und ich hab kleine Pilze gesammelt, die kann man auch essen. Okay, äh, ich habe keine Ahnung, was, was machen Oha. wir jetzt. Ich finde Wasser, stelle eine Kieselaxt her, oder C. Okay. Erstmal orientieren. C ist wohl das Crafting. Das ist Mini. immer noch ekliges Wasser hier. <lacht> ja, wir brauchen irgendwas zum Filtern oder sowas wahrscheinlich. Hier, ich habe also, hab eine Maschine hier gefunden. macht's an. Ich brauche Steine, ich brauche ein Seil und ich brauche Sprösslinge. Oh, ich habe mich vergiftet. Cool. Wahrscheinlich nicht so smart, aber. Wollt Steine, ich brauche Steine für meine Kieselachs. Jetzt ein Stein. Ich habe einen Stein in der Hand. Wo kannst du den bauen? Auf C und dann kannst du siehst du, was du brauchst. Ich habe zum Beispiel vier Sprösslinge, ich brauche drei. Ich habe zwei Kiesel, ich brauche auch zwei und ich brauche ein grobes Seil, um okay. eine Axt herzustellen. Und das grobe Seil kann ich herstellen, wäre durch Pflanzenfaser, die ich habe. Das heißt, ich kann das jetzt wie machen? Ja, okay, ich hab'n ein Speer. Ich hab einen Speer. Oh. Okay, was was brauche ich denn? Hä? Wieso kann ich das nicht herstellen? Erfordert? habe ich doch. Ich kann's auch, wieso kann ich das nicht bauen? Ein extrem nützliches Verial. Im Rucksack 0 erfordert drei Pflanzenfaser. Ich habe neun. Ich bin drei Stück bauen. Ah, W, äh, Auf W muss ich das drücken, okay. Dann kann ich jetzt eine Axt herstellen. Ha, ich guck, jetzt habe ich eine Axt und jetzt kann ich hier ähm, das hier hacken, zum Beispiel so ein Gras halten, kann ich jetzt abhacken. Das ist geil. Und das kann man dann nutzen zum bauen, wenn ich das richtig genau, verstehe. Genau. Ja. Okay, wieso habe ich noch keine Axt? Ich musste mich dafür noch... Du musst... Du brauchst ein, so ein Seil. Du musst erst ein Seil herstellen und dann... das dann. Also hier, du brauchst diese Sprösslinge und so Pflanzenfasern und Steine. Okay. Ich finde aber, dass das Menü echt übersichtlich gemacht ist und recht einfach. Aber wie schmeiße ich das jetzt weg hier wieder? Ja, ähm... Du hast wieder. nicht. Du hast... Hast... Ja, ich muss auch was trinken, ja. Ich darf nicht Aphid? Ich habe hier so ein kleines süßes Ding. Das ist ja, spannend. wie schmeiße ich denn das jetzt weg, mein, mein, mein Gras, das ich gerne hätte gehackt habe? Äh, warte, ich schau mal kurz. Optionen. Zertur. Ähm. Ausladen G, vielleicht G? Ah ja, kann okay, ich wegwerfen, okay. Haben die Dinge Haltbarkeit, die ähm, ja. Werkzeuge. Ich schon. Also ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube schon die da wir einfach da mal alles killen, was er da oben ist, ey. Und da unten <lacht> ist ja auch so eine lila Leiste. Ich glaube, das sagt vielleicht die Haltbarkeit. Ein Kleeblatt. Ah, das sieht schon ganz hübsch aus, das Spiel, muss ich schon sagen. Das und das Seil, das muss ich bauen, cool. oder was? Genau, auf dem linken, ganz, der, der Tab ganz links, da kannst du das Seil bauen. Wenn, also muss muss W drücken, um das dann zu bauen, das wird ich okay, jetzt ja, auch nicht Ich also muss erst noch Kieseln und dann... Werfen, blocken. Achso, wenn ich es in der Hand habe. Ah, das habe ich nicht gesehen. Okay. Einfach mal alles abernten, sammeln, tun und dann... Ja, ist echt so. Stimmen. Ich laufe auch nur rum und ernte. Ein paar Kleeblätter. Zack, zack, zack, ein paar Steine. Aber kein übel hoch springen, finde ich. Ja, ich finde das auch geil. Voll die Jumper sind Das sind Pflanzen. Aber kriegt man irgendwann raus, warum man so klein ist? Oder ist das jetzt so nee, eine die Sache... Story die Story halt, nehme ich mal an. So, was Ach kann ich das? denn jetzt noch herstellen? Ich habe Tau gefunden. So Honigtau. Erstmal einen Speer herstellen. Oh, Torben, äh, untersuch die Maschine. Ohne uns. Mach den Weg des Lebens. Ohne? Und? Torben. Oh. Ich habe also den einfach nur draufgedruckt. Ähm, hast, du hast doch auch die, auch die Aufgabe, finde Wasser, ne, Torben? Ja. Irgendwann sollte dir das Spiel helfen am Anfang und irgendwo sollte dann so ein Wassertropfen auftauchen. Siehst du den schon? Äh. Hä? mir wird einer angezeigt, aber ich bin irgendwie zu dumm. Ich glaube, die meinte, ja. Ah, ich sehe ihn. Ja doch, warte mal, doch, doch, doch, da. Siehst du es? Ja. Hier oben. Da oben im Wasser. Da habt, hier, ihr, habt ihr ein genau. Speer und ein Ding. Und jetzt, jetzt muss man. Genau. Wie wirkt. Ja. Mal... Ja. Ist mein Speer jetzt weg? Nee, wer? ich glaube wer. Hast du mein Speer weiß, eingesammelt? Komm her. Wow. Das ist, nee. Das ist da der liegt Da liegt da. er das ist reingefallen. Nein! Das war nicht meine. Wow, jetzt ist mein Tropfen da reingefallen. Nämlich den hier wollen dir Po rein, du Rüsselkäfer? Hey, mein, mein Speer ist schau, weg. Schau, schau. Oh, gemein. Ja, du kannst easy neu craften. Ja, hey, das Wasser will mich einfach verarschen. Okay, da oben ist ein Regentropfen. Ah, Warte. Oh. <lacht> Hä? Das backt voll. Nee, muss mit Speer das machen. Au! Dankeschön. Der <lacht> Wo ist ja, mein Speer? Weiß ich nicht. Das kann man hier übrigens auch sammeln, diesen, diesen Saft hier. Wie dein Speer hast du eins ich gebaut? Was ist das denn? <lacht> Schaut mal, hier bei mir im Baumstamm ist so ein. Komm mal her, Walle. Walle, Walle schau mal, der braune ich Saft hier. Mein, mein Speer ist weg. Ja, bau dir halt einen neuen. Kann man easy ich einfach treffen. Ich werf dir doch nicht einfach einmal und dann ist der weg. Ist doch Quatsch. Alter, ich kotze. Du kannst nicht mit dem Stein kannst du nicht abwerfen, du musst mit schwer erwerfen, glaube ich. Nee, mit dem Stein geht's eigentlich auch. Aber ich komme nicht ran. Oder ich hacke einfach den Baum ab und dann. Oh ja, danke, darf ja. ich trinken, bitte. Ich hab noch nicht. Ich bin auch mal kurz vorm Verduschten. Verduschten. Ähm. Verduschen. Ja. Da ist noch okay. einer. Was ist denn das mit den Le... Wow. Äh, wo war denn nochmal. Das wo man die Sachen erforschen konnte. War doch das ja. war, ähm, da. Kann ich hier irgendwas anzeigen? Wie kann ich markieren? Keine Ahnung. Oh, hier ist nochmal so ein. Aha. Ah, mein Speer, der hing oben drin. Okay. Jetzt, okay, okay, okay. Step by step. Langsam. Ja, Jeffers. step by step. Und wir dürfen auch nicht vergessen, irgendwann. Hier, ich habe hier so ein. bin hier raus, drauf. was dein Laser schwächt. Okay, das ist da hier links irgendwas, da oben. Was schwächt denn denn da? Ja, da müssen wir dann in den Turm hochgehen. Hier, hier lang. An, Annen, bist du? Ja, ich, ähm, ich wollte kurz das finden, wo wir die Sachen.